ganz heftige Nummer gestartet. Da ist jemand, mit dem du reden solltest. Ihr wollt mich doch verarschen. Du bist der Einzige, dem wir vertrauen können. Und was bitte soll ich davon haben? Dors muss kapieren, dass seine Taten Konsequenzen haben. Fällt die Entscheidung so schwer?